Hallo, ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Türchen zu öffnen und heute bin ich bei Max Münch in Lommatsch. Max, wo bist du? Hey, hey, Was ist denn hier los? Der ganze Hi, Himmel ist voller Salami. Richtig. Und genau die da drum, unsere herford Salami, wunderbar in so einer kleinen feinen Hülse, verpackt für euch. Und die gibt es natürlich in unserem Leben zum Abholen. Genau. Hey, Max, hab vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich und Lass es euch lasst es euch schmecken. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.